Herzlich willkommen zu History of Big Beards. Heute haben wir die Ehre, die letzten 19 Jahre mal Revue passieren zu lassen, haben dafür einiges an tollen Bildmaterial und werden nicht nur wunderschöne Menschen sehen, euch drei, mich nicht, sondern auch noch mit Sicherheit, wenn man das so sagen kann, ein paar schöne Bärte. Und äh, ohne jetzt groß weiter drauf rumzureiten, würde ich sagen, wir fangen mal direkt an. I can't take no loss. I Okay, also möchte jemand von euch was zu diesem Bild sagen oder soll ich kurz erklären, was da passiert ist? Du kannst kurz mal erklären, was da passiert ist, würde ich mal kurz sagen. Ja. Also wir haben gegen North gewonnen. Das war das Team von MSL damals, das dänische Team. Das war E-League Major und wir waren vorher eigentlich schon totgesagt. Da war Daniel noch hier mit dabei, unser CEO und vorne links der Mann mit dem etwas besser gepflegten Bart als ich. Daniel hatte da noch keinen Bartwuchs, ähm, da war von Hörlux gewesen und hatte uns da begleitet, um auch mal so ein Event mitzuerleben und wir haben sehr viele Hasskommentare bekommen. Und deswegen habe ich, wie ich es auch sonst immer mache, normal schreibe ich ja immer mit den Leuten, die euch böse Nachrichten schreiben. Ich weiß nicht, ob Sehr ihr das nett, seht, aber äh, korrekt, ich erkläre ich denen gerne mal, dass die ein bisschen blöder sind als andere Menschen. Und da wollte ich den Leuten einfach mal zeigen, dass die mich im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch lecken können. Ich hatte auch noch ein paar Haare <lacht> auf dem Kopf gehabt zu dem Zeitpunkt. Die habt ihr mir später geraubt auf jeden Fall. Aber der Bart war nicht... Ich, ich habe eh keinen gepflegten Sohn. Aber das ist ein bisschen besser geworden. Ich glaube, wir haben uns da alle weiterentwickelt. Es war auf jeden Fall ähm, ein guter Moment für uns alle. Wir haben danach, glaube ich, das Spiel gegen Space Saucer auf Koppel verloren. Ja, äh, gegen John, den haben wir dann einfach später geholt, dass wir gegen ihn nicht mehr verlieren. Das ist halt the big way. Aber es war, Edict Major war immer eine gute Zeit gewesen. Also es hat so ein bisschen Historie gehabt. Wir sind alle gern dahin und. Ähm, das entgegengesetzt den Events, Roman, die wir vielleicht später sehen werden, wo du mitgespielt hast, gab es da keine Bierbänke und Plastikstühle zum Draufsitzen. Ja, Ganz so schlimm war es auch nicht. Also war schon sehr nah da dran. Aber äh, war auf jeden Fall ein befreiender Sieg. Welche Map war es gegen Norse gewesen? Ich glaube auch Cobble, oder? Kobbel, ja. Haben wir eine andere Map außer Cobble da gespielt? Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben viermal Cobble gespielt. Eine sehr wichtiger Moment, den wir erlebt haben. Aber ich glaube, da kann Johannes am besten mal selber erzählen, was da passiert ist. Ich meine, zum Look, zum Look da fühlt es jeder zu dem Zeitpunkt, der mit uns im Team gespielt hat, auf jeden Fall 100%. Es ja, gibt nicht zu viel zu sagen. Die, dieser Moment war auf jeden Fall für jeden Einzelnen bei uns im Team und der Organisation, es war auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt die Qualifikation für das Spiel war oder das erste oder das zweite Spiel war. Das dritte Spiel, nach dem Spiel. Nach dem dritten Spiel, also da haben wir uns qualifiziert für Da wurden L wir Legends da. Legends, ja. Also das war das Spiel gegen SK. SK ja. Welches Jahr war das? 2017. Ja. Das war in Krakau. Das, das war nach der Kaka-Fu-Runde, wo er sich über das Timeout gefreut hatte. 15-14 für uns. <lacht> die kommen Mitte hoch und wollen äh, zu CT, wie heißt das, Connector durchpushen, aber flang. Ja. Und dann hat Nico, glaube ich, HE reingeworfen, oder du, und einer hat zwei weggespammt dadurch. Dann hat Fatih Mitte oben einen Refrack gehabt, von kurz aus. Ah, wo weiß ich noch den alles. letzten Kill gemacht habe. Ja, ne? und dann hast du erstmal Felps ein Gesicht gegeben, als, der, als du von fast von CT, CT zu ja, B genau. gezielt hast. Und dann bist du über die Smoke auf die Boxen hochgegangen und Cold Zero ist unter dir durch. Und dann ja. der Rest ist, glaube ich, Geschichte mit 16, 14. Aber sowas von. Du erinnerst dich ja auch an alle Details noch. Ja, ja ich weiß das, war eine das erwartet Welt. nicht von mir, ja? dass ich noch was von der Arbeitsweise habe. Was sagst du so zu unserem style roman Ja, dich sieht man nicht. Kevin hatte keinen Bart, das können wir hier schon mal sagen, deswegen haben wir ihn verdeckt da. Johannes so hat auf jeden Fall seinen Bart schon gehabt, aber den sieht man gerade auch nicht. Also und jetzt den kleinen Bartwuchs da, den kann man nicht als Bart bezeichnen, aber da war es noch jung und wild. Da war ich noch jung und wild, auf jeden Fall. Aber da haben wir Fall auch noch nicht so viel Fall. Wert auf sowas gelegt. Da haben wir einfach nee. nur auf Gewinn geschaut ja. und nicht aufs Optische. Und heute schauen wir aufs Optische und gewinnen nicht mehr. <lacht> also, das das <lacht> stimmt so nicht. <lacht> ja, aber also das war, wie du gesagt hast, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Meilenstein für Baker ja, auf jeden Fall. Unser erster krasser Erfolg. Wobei, meiner vorher und Major Qualifier war auch nicht wirklich ja, schlechter. Ja, ähm, aber das ist halt das erste deutsche Team, was es geschafft hat. Ja. Es war ja nicht nur nee, dieses okay, Spiel, Händler, sondern Händler, dieser ganze Weg von Open Qualifier ja, halt, und so weiter. Ja, der Weg, wie wir halt den Qualifier rasiert das haben. Das meiner gewinnen. Ja. Das war schon eklig. Aber war geil. Ja, hat also sehr viel Spaß gemacht, ja. Scheren Gegner beweisen. Den A-Losers. Bereits zuvor konnte A-Losers locker oh, so die anderen Teams ins Loser Bracket befördern. Wie jedoch das Finale aussieht, bleibt abzuwarten. Hm. Ah ja stimmt, du hast diesen... Hm. Son Goku-Haarschnitt. Nee, diesen... Äh, yeah. Nur hier so. <lacht> ja. Man Auf jeden merkt Fall. noch, ein ja, bisschen die so Einflüsse sagen? so von den 90ern. So dieses Boy... Boy das waren Group, die 90er-Party. Nein, Spaß. Nein, das nein, aber so der Einfluss war noch ein bisschen mehr da, würde ich sagen. als. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, wenn du so den Hintergrund siehst und wir wissen, dass ihr unten quasi in Toiletten gespielt habt, im Vergleich zu heute. <lacht> wobei wir haben in Brasilien nee, hab, auch mal in Toiletten gespielt. Ich habe ja. letztens ich darüber, also als ich die ersten Events mit den Jungs besucht habe, da ähm, fand ich das jetzt so nicht schlecht. so. Also Das war aber auch in der Corona-Zeit, in Stockholm zum Beispiel. Ähm, eine IEM, ich glaube, ja. der... Oder Blast. Nee, es war einige, nee, die in diesen Und fall. es waren aber drei Turniere im gleichen Hotel. Ja, das war das in Schweden, das Und das Club. fand ich ehrlich gesagt jetzt nicht beeindruckend. Ne? Und nee, das war ein schlechtes Hotel. Also ja. sorry für all die Leute, die aus Schweden ja, zuschauen, gut, das, ist ja, das ist ja auch ein anderes aber Thema, aber ich sage jetzt, wir hatten damals ja auch die CPL, das hast du ja auch kennengelernt, in Dallas oder da hatten wir Spiel sehr aber, gute ja. Hotels. Der einzige große Schritt war halt, wir hatten nie prack ne? und das, denke ja. ich, ist sehr wichtig, das hat sich alles professionalisiert und ist ein großer Schritt nach vorne gegangen. Hast so du ein gutes Thema gewechselt vom Bart. Ja, das mal, was da <lacht> das genau passiert <lacht> nee, Das müssen wir nicht darüber müssen wir nicht reden. Ich glaube, das ist ein bisschen Weißt du nur, bei welchem Friseur du gemacht, gemacht oder hast das? oder hast du es selber gemacht? Ich denke selber. Aber habe ja, Wert drauf gelegt, euch zu sagen. Aber warum, vorher? Kein, warum kein Schnurrbart? Das ist, finde ich, Ich habe keine Ahnung, Fati. Ah, ich weiß es nicht mehr, die Zeit Aber es äh, sieht nicht so schlecht nee. aus. Also wir machen uns vielleicht lustig, aber ich finde, es sieht schon ein schöner Mann. sieht schon merkwürdig aus. Äh, naja, auf jeden Und Fall, die du... ersten Events, die ich dann gesehen habe, die wirklich beeindruckend für mich waren, war Blast in Kopenhagen. Mhm. Das fand ich schon, das war so ein Next Level Step. Ne? Da habe ich gesehen, okay, das, wie, wie krass sich das alles entwickelt hat. Das ähm, konnte man, glaube ich, so ein bisschen mit der WCG damals vergleichen, was einmal im Jahr in Korea war. Da war es ähnlich, aber ansonsten wäre jetzt hier innerhalb von Europa nichts herangekommen. Vielleicht die ESWC noch so ein bisschen, die war auch ziemlich schwierig. Hast du damals. mal Laden auf äh, CRT-Monitoren gespielt? Ja, meine erste Laden. Nee, damals Game Game ja, Auf den weißen zwei Gartenstühlen. Noch. Mit, 2016, mit 16 Stunden Turnierlaufzeit. 2000 das stimmt, war wo das wir mit war ESC 2012. Da waren. Müsste 12 gewesen ja. sein, ja. Das war deine war. Erste? Ey, cool. Da warst du <lacht> so mit Chris J. damals, mit Nico, ja, mit mit äh, drei und Caronte. Caronte. Caronte, mit drei, Caronte ja. Ach, die ja. habe ich alle stimmt. noch gespielt. Und ne? wir haben mit Finn gespielt. ESC damals. Das war guter Zeit. Finn, Baba, Modi. also ja. Das ist ewig her. Aber damals, also damals haben die EPS Finals noch einen Wert gehabt, die deutschen Meisterschaften. Ja, eigentlich war das Ambiente ja. egal, du hast es geschafft, Top 4. Es war eigentlich immer ein geiles Event gewesen und ja. es war noch ultra also, viel das Zuschauer. das waren schon die Top Finals 4? und die habt ihr nicht vor den Zuschauern gespielt. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, äh, erinnere ich mich da dann überhaupt nicht gerade. Ja? Waren das die ersten Finals? Nee, das ist sechs. Nee, das war nicht die ersten Die Finals. sechsten Finals? Das kann vielleicht sein, dass das Halbfinale war. Andreas BAMEN. Was hat denn Navid für eine Rolle? Ja, da das sieht war, man zum Glück den Bart nicht. Das war, <lacht> Navid, hatte, Navid hatte 2006, war er noch bei Atax. Oder Was? ist das 2006? Ja, ja, Wenn das 06 ist, wahrscheinlich 2006. Ne? Ich glaube auch, das sind nicht, ich glaube, das sind die EPS-Finals, 2006 nicht die sechsten Finals. Ja, also ja. Ich glaube, das waren so eine der ersten Finals, weil dieses Jersey hatten wir auch ziemlich am Anfang. Herr, nee, eher ganz am Ende, oder? Nee, am Ende war nee. Maus, Whatsapp und so. Ja. Nee, das und war Hau dann als, als, als, als du da warst. Ja, als ich Maus, war Levi, Com, Levi, Com, BenQ. Das so mit OG-Trikot, glaube ich. Also ungefähr. Ja. Ich, ja. Sagen wir ich sage ja, ich bin nicht ganz so... Äh, an alles kann ich mich nicht mehr im Detail erinnern, aber... Aber interessant naja. auf jeden Fall, nice. Ihr war schon ein paar hübsche Kerle, also kann man lassen. Ja, sehr cool. Boah, Roman, was ein Style. <lacht> auf Craig David an, angelehnt. stimmt, <lacht> ja, die Doch, hier. Aber, Aber dann hat der dahinter gespielt oder so. Mhm. Aber es war der Gewinn anscheinend. Ey, ich glaube, ich war auch auf diesen Finals, Mann. Das Nick Editor. Ja. Mit G-Live waren wir, oder nee, mit 360. das war der ersten Finals 2.7 gehabt, relativ sicher. Mit 360. Du hast mit G-Life keine Finals erreicht. Ah ja doch, stimmt. War 360 ja. waren die Finals, da haben wir uns noch vorher ja, scheiße, getroffen, da hast du mir ja. den Weg erklärt vom Bankautomat, wie ich zu dem Event komme. Und danach haben wir dich mit nach Paris genommen. <lacht> dann warst du beim Haus. Das war die einzige LAN, wo wir glaube ich mit Energy waren. Kroatien. Und es müsste ein Split gewesen Nein. sein. Nein, da du auch dabei, ja, da bist du eingesprungen. So ja. Erzähl mal die peter geschichte was passiert ist, warum schon eingesprungen <lacht> ja, Wir sind äh, von also wir sind aus Vegas nach L.A., von L.A. nach ähm, Frankfurt geflogen und von dort aus sollten wir weiterfliegen äh, nach Split. Split. Und während des langen Flugs von L.A. nach Frankfurt ist halt, waren halt Turbulenzen und die waren gerade auf dem Weg auf die Toilette oder sich dehnen oder so mit Nico und äh, Piet, äh, Peter und äh, durch die Turbulenzen ist es ist er also umgeknickt und sein Fuß ist gebrochen. Und ist also er nicht eine Treppe runtergefallen? Nein, Nico nein, hat erzählt, nein. er wäre eine Treppe runtergefallen nein, nein, bei nein, nein. keine Treppe, weil... Äh, das war zwar ein Doppeldecker-Flugzeug, glaube ich, aber... es war halt so und dann... konnte er halt natürlich nicht mehr spielen, hatte halt Schmerzen und ist halt direkt... Äh, zurückgeflogen, dann... haben wir direkt gesagt, okay, äh, wir müssen... Äh, mit Johannes spielen, wir fragen, ob er spielen kann. Und das Witzige war, seit, äh, äh, also so ein Fun fact, der erste Gegner auf dem Turnier war Envy ja. und Johannes hatte gegen die oft geprägt äh, und wusste noch genau, wie die spielen ich und hat was. sie zerstört. Er sagte, das ist die und die Runde. Und dann, wir sind auch immer dann der <lacht> verschoben und wussten. Was geht und äh, ich, ich, ich meine, das war das Event auf jeden ja, Fall. Ja, ich glaube auch. Also, das war auch so ein Breakthrough-Event für dich, oder? Ja, genau. Ich hatte einmal, das war der fetteste Read aller Zeiten. Ich wusste ganz genau, wo die waren und bei einer Minute 30 oder so bin ich Mitte Double-Door reingegangen, Lower hinterher gepusht und die waren alle fünf Tunnels. Ich bin einfach hinter <lacht> denen. Also, das war dieses Event, wo ich, wo das, das hat eigentlich so meine Karriere so angestrebt, was, wohin es mich so führt. Du auch dann, wie lange hat es gedauert, bis du bei Energy dann im Team warst? Nicht mehr so lange, oder? Nee, direkt danach eigentlich so gut wie So also ein paar Monate, glaube ich. Ne. Ja. Das war, glaube ich, im März oder so oder im April. Und äh, bis sozusagen die Saison so gegen Ende war, haben wir dann wir haben das geholt. Aber da Was hast du auf jeden Fall deinen Style schon Ja, in aber die ich frage mich, wann ich war nicht angefangen habe, mir ein Bart wachsen zu lassen. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil man sieht bestimmt später auch noch mal, wo ich noch kein Bart hatte. Deswegen, das steht hier auf jeden Fall besser. Ja, ist auf jeden Fall besser. Ja, das stimmt ja. Das war eine erfolgreiche Zeit, da sind die Haare auch noch gewachsen. Also, <lacht> und der Bauch. Naja, also braucht man nicht viel zu sagen. Einziger deutscher Major-Gewinner, ich kann es immer wieder runterpredigen. Absolut nichts gemacht, außer Getränke gereicht, die Spieler zu Restaurants geführt und ähm, bei After-Partys vorm Finale von der Bühne gerissen. Ja, aber das war wichtig bestimmt, Mann, bei den Boys. Ja, aber die waren schon schneller als ich. Biali musste schon hinterher rennen, der hat ja, auch das gut gegengezogen. Halt. Ähm, der, der guckt auch schon in, in die Menge, wo ist das nächste Getränk. Ja, die Zunge <lacht> hängt schon raus <lacht> auf <den> Durstdick. Also <lacht> ist du, da was drin in dem Pokal. Das passt, war eine da coole passt Zeit. viel rein. So. Da haben wir, das äh, war auch ein sehr cooles Team, auf jeden Fall. Da haben wir auch Johannes in der Gruppe ja. gehabt. Ja, ja klar. Mit Cady, mit schon Tizi, Nico CSGO und Chris, glaube ich. Das war schon ja. gescheitert. gescheitert. Ja, Roman, du bist echt so New School noch, ne? Ich habe so ein paar Jahre halt verpasst. ne? Also die Phase, ich meine gegen die Jungs habe ich ja, ja, ja klar, Jahre klar. lang gespielt, ne? ja, und, klar. aber ja, klar. die waren auch nur die ersten Jahre und CSGO ziemlich gut. Ja, also ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Die ersten mal, aber vier oder so. Also eigentlich waren sie davor ja. sehr schlecht, ne? also Dreamhack 02 raus auf dem ersten Major, das war das zweite Major gewesen, 2014 in Katowice. Ähm, als dann, das, das alte Team war ja quasi noch das Golden Five Team, was auch die Transition ja. gemacht hat zu CSGO und dann sind äh, Kuben und äh, Lord rausgegangen für Snacks und Bialy. Und ähm, die haben sich vor dem Event äh, in Katowice, glaube ich, zwei Wochen in Warschau in so einem Gaming-Café eingeschlossen. Und ich habe nur die Rechnung immer zugeschickt bekommen vom Asiaten, wo die bestellt haben, und habe das dann gesammelt für Virtus Pro. Und es war jeden Tag das Gleiche. Wir haben wirklich von morgens bis abends gebratenen Reis mit Hühnchen gegessen gekellert, Deathmatch gespielt und auf dem Event waren sie dann ready gewesen. Also so viele Stunden mit reingesetzt und das war auch das Jahr, glaube ich, das stärkste Jahr, was die in CSGO hatten. Danach war es nochmal okay. Ich glaube, ein Event in Las Vegas haben die gewonnen, Dreamhack, mhm. glaube ich, noch war das gewesen. Ja, die, nee, die waren schon immer für so einen Turniersieg oder für ein Finale waren die schon immer gut. Aber war eine gute Zeit auf jeden Fall. Also 2014 war so, ich würde sagen, das erste Jahr, wo CSGO so richtig den Durchbruch geschafft ja, und hat. Und war auch so ein Team mit denen konnte man sich sehr identifizieren. Man hat sich sehr gefühlt so, es ja, waren ja. sehr sympathische Leute. Ja. Das war schon immer so. Es war auch ein sehr wichtiges Jahr für ähm, E-Sports in ja. Polen. Ja. Würde ich auf jeden Fall sagen. Und ja, ist ja auch Idole, halt ne? Also Tess ist halt immer ein Anführer gewesen, immer jemand, ja. der vorangegangen ist. Neo war schon damals eine Ikone. Ja. schon schon coole Typen gewesen. Ja. Und das Event selber war. Nostalgie pur, Ja. so ein schön geiles Event. Und dabei war es zuerst noch so ein Side-Event gewesen, so das ja. Hauptevent war Starcraft, StarCraft und League of Legends. Stimmt, Stimmt ja. Aber das war halt so der Bonus gewesen, dass die ins Finale gekommen sind, weil die ganze Zuschauerschaft hat sich so geschiftet von der einen Seite auf die andere. <lacht> es war nur so das halbe Stadion quasi ähm, ausgefüllt gewesen, aber es war schon cool gewesen. Und äh, die hatten auch einen guten polnischen StarCraft-Spieler damals, der Weid Karmana, für die Leute, denen es was sagt. Also war, die polnischen Fans waren da sehr... Ähm, happy. War das Stark nach Energy? Gespielt, Oder war es vor Energy? Nein, das war ähm, nach Energy. Germania. Kennst du das? Das ist ein Interview. Ne? Ja, das ist ein Interviewformat und äh, das ist halt der absolute Money Shot, wie man sieht. Mhm. Ähm, und ja, Bart ist ungefähr gleich geblieben, würde ich sagen. Das ist so ein hammer Foto. Ja, das ist ein sehr ein schönes Bild, ja. Foto, ja. Ja. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit denen das zu drehen, weil äh, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Aber äh, die haben halt gefragt und normalerweise machen die halt viele Rapper oder mhm. so andere Leute, ich sag mal bekanntere Leute und das war so das erste Mal, dass sie das so mit einem E-Sportler gemacht haben, soweit mhm. ich weiß. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr, ähm, wir sind so ins Museum gegangen für Spiele und es ging um Integration und sowas. Also mhm. guckt es euch auf jeden Fall an, ein sehr gutes Video, dauert nicht lang, geht immer ein paar Minuten und ich denke Bart war okay Ja. und meine Shots sitzt. Also du bist wie so ein, wie so ein guter Wein, du wirst Jahr für Jahr besser. Ich glaube ich werde immer hübscher, Alter. <lacht> ja. mal in die Kommentare. Also bei dir wachsen auch die Haare, ne? bei mir ist es einfach vorbei, weil ich werde ich werd älter, die Haare wird weniger, aber hier ja. ist es noch wenigstens stabil. Letzte Runde gegen Face. Okay. Oh, ne? Nee. Letzte Runde, Face. Fatih mit CZ Guardian getötet, CT gepusht, Nico noch geholt. Dann hat, ist Fatih beim, beim Weghüpfen äh, getötet worden. Alles B. Aber wieso hatte Nico Fatih da nicht auf dem Schirm gehabt? Ähm, er, er hatte mich auf dem Schirm, aber ich habe es perfekt getan, weil ich jetzt noch Bibliothek rausgestraved bin, dort gefightet habe und jetzt renne ich die ganze Zeit, weil ich denke, das halt gutes Timing ist. Und dann kill ich ihn halt so. Joe hätte einen ich töten können das da sein, und du hättest, nicht, du hättest nicht sterben dürfen, Fatih, oder? Weil nee, ich hab das anders eingeschätzt. Ich dachte erstens, er zieht direkt, sodass sie noch nicht links sein können, aber ich es war eigentlich nicht gespielt. Jumps, die jumps up, so no sound, no yeah. jump up, no sound, jumps up, no Moves. Nee, das war was anderes. Das ist halt Cologne, ne? Ja, das ist halt Cologne. Ich will gar nicht wissen, wie das jetzt wäre, wenn wir es jetzt noch mal schaffen, weil oh guck mal, die Leute sind alle nach vorne geschifftet, muss ja. ich mir vorstellen. Ja. Die waren nicht mehr auf ihrem also Platz, gab es nicht mehr, die sind alle ein Stück nach vorne gekommen und die, stell dir vor, so FNG in dieser Größe war ja, das, das weil die alle vor dir standen. Ich sag ja, das ist unvorstellbar gewesen damals, ne? ja. Also das ist schon, das ist wirklich, das ist ja eine richtige Fankultur, was ja, ja. dort entstanden ist. Aber an das Event kommt auch nichts mehr ran, also Major naja, wenn oder ich her. jetzt Und wenn zum ich jetzt Bart, ich glaube, ich hatte meinen Bart gefärbt dort. Kann das sein? Das kannst Dunkle nur du aus, beantworten. Ne? Sieht dunkler aus. Aber manchmal li liegt es am Licht oder wie viel, wenn ich wenig, also wenn ich umso dunkler es ist, habe ich viel gekellert. Das heißt, ich war selten dran. Aber drauf. du konntest <lacht> da auch wirklich so neben Owen. Owens Bart ist halt so ein paar Härchen, die da so rauskamen. Sehr schön. Der große Muja-Breakthrough. Ich habe viele Leute, äh, Fun Fact, in äh, Cologne dieses Jahr gesehen. Die gesagt haben, hey, ich habe gerade äh, das gemeinsame Video äh, im Hotelzimmer geguckt und jetzt sehe ich dich, voll cool und sowas. Mhm. Das war voll cool. Also, die Leute erinnern sich auch sehr gerne daran zurück. Ja. Gutes. Äh ja, aber daran siehst du, wie sich das alles entwickelt hat, ne? Also ja. Die E-Sport-Szene und ähm, also die Fankultur, die dort entstanden ist, ist einfach, das ist schon einzigartig. Und ich finde, das ist alles auch ein sehr guten ich Weg. Ich fände mal interessant, ja so, wer alles von Roaring Bears seit halt von den Creatern auch dort gewesen war. Ein paar waren aus der ersten Reihe, oder? Es waren fast alle da. Ja, also äh. wahrscheinlich und äh, vielleicht haben die sich dort auch schon kennengelernt, das wäre auch Ach, ein du bisschen. meinst dort? auf dem ja, Event, also. ja. ja. das weiß ich leider nicht, ja. ja. technisch auf jeden Fall ein bisschen gefärbt, würde ja. ich sagen. Dass die Leute dafür Ticketpreise bezahlen, ist auch krass. Also, was kostet so ein Weekend Premium Ticket, 600 oder 700 Euro so um den Dreh? Einfach damit du da in den ersten Reihen unten sitzt, um das so mitzuerleben. Und Du, also du darfst ja normal nicht mal an die Spieler dran, ihr habt es damals so gemacht, dass ihr dann nach den Spielen vorgegangen seid, noch abklatschen, wir hatten nicht eine Signing Session gehabt ja, in Cologne 2008, da ist das wir ins Finale gekommen sind, immer zwischendurch abgefertigt, wir sind hintenrum rausgegangen, ich erinnere mich, als wir einmal essen gegangen sind, da ist auch so ein riesen Schwarm, bei uns sind vorbeigelaufen, Die wurden alle auseinandergenommen, also war eine schöne Erinnerung gewesen, aber das ist schon krass. Das war so das erste Mal, dass wir das, wir hatten es einmal gesehen, als wir erst eine Meisterschaft auf der Bühne gespielt haben, wo schon so ein paar Leute da waren. Das war 2017 gegen Alternate damals, mhm. ähm, wo Flo für Maki ausgewechselt Duisburg wurde. Duisburg war das, ne? Ne, das war auch da gewesen. Duisburg haben wir gewonnen, Ach so, stimmt. aber wir haben quasi ein Ligaspiel so, war, gegen Alternate ja, ja, stimmt, da gespielt ja, ja. und da hatte Tobi als Coach von Alternate äh, Syrson gebencht mhm. für Maki <lacht> und wir haben auch Koppel da gespielt. Ich glaube, da hast du in der Pistol-Round so ein CT5-Ace ja, gemacht. Gute ja? gute, gute USP bekommen, ja. Ja. <lacht> Aber das war halt nochmal krasser. Das hat auch keiner auf dem, Chat, äh, auf, auf dem Schirm, nicht mal wir. Also ihr, aber Gute Erinnerung. Ja. Vier Jahre. Das ist doch ein schönes Roman-Bild da. Das Mit gesagt. den anderen Roman. Bei Alternate. Wie alt warst du denn da? Ich 18, so 19? Nee. Nein, da ist er viel älter, Mann. War schon älter als meiner Karriere eigentlich. War das nach Maus? Ja, klar. Was das? Ist das ESWC? Nein, das ist. Gamescom? Guck mal, dahinter ist einer von uns. Rote Mausbotsjacke, vielleicht Toni oder so. Guckt euch gerade zu. Auf rechten Seite? Ja. Da steht auch Julian hinten dran, oder nicht? Ich glaube, das. war Jules, das war IEM wo ihr, 2009. Wo wir euch geschlagen hatten mit Alternate ziemlich deutlich und dann im Finale oh Nein, haben dann wir ist das 2008. Vor. Ziemlich deutlich, mhm. aber einfach gut. Ja. Ja. Und ja. dann im Finale haben, dann habt ihr über das Loser-Bracket ja. so einen Run gemacht und die wurden Erster, wir wurden Zweiter. Aber da, mhm. kann aber da waren schon alle Top-Teams, ja. ne? War nein, schon. ihr wurde Dritter. Das kann auch <lacht> sein. Ja, okay, sorry. Weil wir im haben Finale Finale haben wir gegen meine <lacht> Geschichte kaputt gemacht. Im Finale haben wir gegen die Koreaner gewonnen und ich weiß auch, wir waren im Kreis und Jemals war total blass noch blasser als sonst. Ich sag's ey, irgendwas vertrau mir, gegen die verlieren wir niemals, niemals. Wer waren die nochmal? Ganz locker besiegt. Und, Fun Fact, obwohl wir halt sogar a rausgeworfen haben, standen die hinter uns und die haben uns voll angefeuert und so. Und immer, wenn ich so eine gute Szene hatte, kam zum Beispiel Aprox und hat uns auf die Schulter geklopft und so. Wer waren die Koreaner nochmal gewesen? Mit Solo, oder? das High oder nicht mit High. Ach, WNV. WNV nee, waren Chinesen, WE waren auch Chinesen. Passt. Äh, gab es da MVP Phoenix oder was? Also ich glaube, es könnte... Nein, nein, der nein, nein, nee, MVP nein, nein kam das später. wurde dann daraus? Hm. Hey, Solo hat das? da gespielt, ja. 2008 auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr ganz Krass. genau, wie ich glaub, da gab es auch eine WNV und Lunatic High. Die anderen waren schlecht. Nein, nein, nein, so nein, nein das war nicht Lunatic High. Gab es denn ein Team, was so weit gekommen ist? Ja, die sind bis ins Finale gekommen. Also ich bin da raus. Und ich, <lacht> und ich, wo, ich so... Nice, dass die im Finale sind, weil das ist Free-Win für mich. <lacht> ich wirklich das gedacht, dass das es Free-Win ist. Weil wir haben gegen die verloren. <lacht> ja, aber das so, damals, das war eine sehr gute Zeit für die deutsche Szene. Ne? Also, wir hatten zwei ja, wir sehr, hatten zwei sehr, zwei sehr gute, gute Teams, Teams, die halt oben ja, mitgespielt haben. Das, hab. das gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Dass zwei deutsche Teams irgendwie ja. international. Was ja, denke ich nicht. Nur wir es. Also wir waren zwar Konkurrenten, aber wir waren halt auch immer Freunde. Das auf dem Events gut, sind wir immer so. zusammen essen gegangen, feiern gegangen und so. Das war sehr cool.